Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Ich wünsche ein... Erfrischung des allgemeinen Bewusstseinsniveaus und biete hier die 100, äh, Nummer 193 äh, von Gustav Gerber zur Erfrischung. Also einschalten, Gefühle, Möglichkeit äh, runterdrehen, Gleichgültigkeit und schon geht's los. Wie gesagt, Gustav der Gerber. Kant als Kritik der reinen Vernunft zu untersuchen begann, ist fortzuführen als Kritik der unreinen Vernunft, der gegenständlich gewordenen Sprache. Kein Gegenstand, kein Werkzeug. So, also, die Kritik der reinen Vernunft ist fortzuführen als Kritik der Sprache. Das war dann sozusagen eine Wende äh, im Neukantianismus, äh, ohne Großaufsehen erlegt zu haben. Eine, von, eine der wenigen Stimmen, die in diese Richtung halten. Fritz Mautner war dann derjenige, der den Rest seines Lebens äh, der Kritik er schrieb der Kritik der Sprache, nachdem er sich äh, den ersten Teil seines Lebens mit äh, Kritik von Kulturveranstaltungen äh, für die Berliner Zeitung äh, herumgeschlagen hat. Jetzt gerade, dass ich nicht richtig bin. Und äh, was hier noch äh, auffällt, ist die gegenständlich geworden. Hiermit wird die Begriffsbildung angesprochen und überhaupt das erkenntnistheoretische Problem kann ich äh, immer, nur immer wieder hervorheben, dass es die Sache ist, um die es geht und alles andere, was da, darüber kein Bewusstsein hat, ist äh, wie Schall und Rauch, wie bloßes Geräusch äh, Jetzt mal abgesehen, also in, in logischer Hinsicht, in der üblichen Philosophie, wissenschaftstheoretischen Diskussion. Natürlich ist jetzt nicht alles Schall und Rauch, was die Begriffsbildung nicht berücksichtigt, denn es gibt ja viele Angelegenheiten des täglichen Lebens, des Urteils den jemand so im Leben anstrebt. Da ist es weniger von Bedeutung und kann die Sprache auch sehr nützlich sein. Aber in logischer Hinsicht und alles, was eine Allgemeingültigkeit beansprucht, hat damit im Grunde genommen, hier wird die Lizenz ausgestellt, um überhaupt mitreden zu können. Wenn jemand hier hiervon keine Ahnung hat, dann ist es auch so, dass er vom Rest dessen, was philosophisch oder wissenschaftstheoretisch oder erkenntnistheoretisch eine Rolle spielt, auch keine Ahnung hat. Und das sind nicht nur 90 Prozent der Menschheit, sondern auch 90 Prozent derer, die quasi äh, die, die Bildungssysteme schmeißen. In Bezug auf die Kritik der Sprache sollte ich vielleicht noch äh, anwenden, äh, anführen, habe ich schon einmal angesprochen, dass hier, äh, dass das nichts mit irgendeinem Gendern zu tun hat und dass die Kritik der Sprache damit nicht erledigt ist, dass man jetzt äh, anstelle von der Mond, das Mond oder überhaupt äh, feministisch alles feministisch macht. Es ist alles äh, großer Schwachsinn, hat auch nichts mit äh, sich die Sprache ändert zu tun, sondern das beruht einfach auf dem ganz primitiven Vorurteil, dass, die, dass das Geschlecht der Sprache etwas äh, zu tun hat mit einem sexuellen Geschlecht eines Menschen. Es ist einfach die Dummheit, dass äh, Leute so etwas annehmen, äh, dass damit auch äh, äh, ein menschliches Geschlecht äh, bezeichnet wird. Äh, und dann auch der Tribut, der dieser Dummheit gezahlt wird, indem man einfach dieses Gendern fordert. Das ist alles. Hat aber mit einer mit einer grundsätzlichen Kritik der, der Sprache in, in, in Bezug auf die Rolle, die die Sprache spielt, was die Erkenntnis angeht und, und das, was gemeinhin als Wissen, Wahrheit, Logik, Rationalität, Vernunft bezeichnet wird, hat das überhaupt nichts zu tun. Die Kritik der unreinen Vernunft dass Gerber hier die Sprache als unreine Vernunft bezeichnet, dem kann man sich anschließen, aber ich finde diese Formulierung nicht besonders ähm, hilfreich, weil ja der, der Begriff der Vernunft äh, dermaßen mehrdeutig ist und ohne dies, diesen zu klären, der ist auch bei... Kant nicht geklärt. Das, was Kant als Vernunft versteht, das beruht auf einem, einem Idealismus, Optimismus in Bezug auf die, das Erkenntnisvermögen oder Verstandesvermögen aller Menschen, was er annimmt. Dass Menschen in der Regel über sowas wie ein Bewusstsein überhaupt äh, verfügen, das bei allen Menschen gleich ist, äh, derartiger Unsinn, muss man sagen, oder um es mild zu, zu formulieren, Idealismus, Optimismus, aber eigentlich Schwachsinn. Denn zu glauben, man könnte auf die Menschen, die Masse der Menschen, ohne die Hilfe und Unterstützung der etablierten Institutionen äh, da etwas ausrichten gegen äh, diejenigen, die diese Masse der Menschen auf einem äh, bestimmten geistigen Niveau halten wollen, damit ihre Geschäfte besser laufen, ist da nichts äh, auszurichten. Und damit äh, bespreche ich die nächste Nummer 194 nochmal Gerber, Gerber Festspiele 9. Durch die Kunsteinheit der Sprache erzeugt sich die Einheit der Systeme. Das äh, denke ich mal, mh, weiß ich jetzt wieder nicht, ob das in der Runde besprochen wurde oder in den Objektivitätsbesprechungen. Nietzsche ist äh, derjenige, der da schon auch wohl um die Zeit, vielleicht ein paar Jahre früher, darauf hingewiesen hat, dass diese Systeme und die Systemmacher, denen, denen er aus dem Weg geht, weil sie unredlich sind oder so ähnlich, ist hier der Punkt der, dass sich die, ein System, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, zeichnet sich dadurch aus oder um noch eine ältere Sprachgewohnheit zu strapazieren, das Wesen des Systems, die Natur des Systems ist es, abgeschlossen zu sein und diese Abgeschlossenheit und damit auch die Einheit. Die beginnt mit der Kunsteinheit, nennt es äh, Gerber hier, der Sprache. Äh, und zwar ist es ist, ist damit die, äh, die Willkür gemeint, mit der die Begriffsbildung vonstatten geht. Also, jetzt mal. Von naiv-realistischen, bloßen Identifizieren von Wort und Sache abgesehen, äh, wenn man äh, das jetzt mal weglässt und sich fragt, wie eigentlich die Verbindung von Wort äh, zur Sache zustande kommt, dann äh, ist das nicht ohne eine Intention, ohne eine Voluntas, ohne eine Willensleistung, und äh, dahinter liegt ein Motiv, äh, also alles äh, subjektivistische Geschichten äh, möglich und, und diese Willkür, diese quasi Künstlichkeit, weil ja äh, die, dieses Wort äh, nie auf, äh, äh, auf die Dinge in dem Sinn passt, dass man da sozusagen eine, eine Fotografie mit entsprechender Erklärung ähm, dabei hätte. Äh, das ist ja nicht der Fall. Das, das sind ja äh, Allgemeinbegriffe und äh, da kommt es immer darauf an, wie äh, vom Bewusstsein her oder vom Sprachschatz, äh, auch von der Intelligenz, äh, jemand das dann fertigbringt, ähm, etwas so darzustellen mit Worten, sage ich mal, damit es ein anderer zeichnen kann zum Beispiel oder malen kann. Da äh, erweist sich dann nämlich, ähm, wie sowas möglich ist, gibt es ja diese netten Gesellschaftsspiele oder auch äh, im Fernsehen, sogenannten Fernsehen, diese Montagsmaler, glaube ich, war die, die Sendung, wo dann man an bestimmten Strichen dann erkennen sollte, um was es ist. Und da äh, erweisen sich dann die Fähigkeiten, äh, wie äh, Wort in, in äh, Zeichenstrichen sich umsetzt, also realisiert in dem Sinn. Und das ist fürwahr dann äh, quasi eine Kunst oder eine Kunstfertigkeit, sollte man vielleicht besser sagen. Aber äh, ohne dieses Bewusstsein dieser Kunstfertigkeit dann äh, zu irgendwelchen Systemen zu kommen. Und diese die Systeme, ähm, die Gedank Gedankenbauten, äh, so Theorien oder Ideologien wie Liberalismus und Konservatismus und wie sie alle heißen, in ihrer Systematik und, und äh, Abgeschlossenheit als abgeschlossenes Weltbild. Dabei ist sich niemand der grundsätzlichen Fragwürdigkeit, der äh, Begriffsbildung oder der Willkürlichkeit, die dabei... Äh, in, äh, jetzt nicht in allen Angelegenheiten, weil äh, es äh, lässt sich nun mal aus einem Elefanten keine Mücke machen, auch, auch wenn das äh, umgangssprachlich umgekehrt vielleicht öfters der Fall ist. Was wollte ich sagen? Ähm, es ist sich dessen ist sich niemand äh, bewusst bei dieser, dass äh, Ah, eben eine, eine Willkürlichkeit, ja genau, äh, bei äh, vielen Angelegenheiten ist es äh, kein Thema, äh, äh, da ergibt sich die äh, durch praktische Notwendigkeit eine Selbstverständlichkeit äh, in, in Angelegenheiten des äh, alltäglichen Dingen, das ist aber auch gar nicht der Punkt, dass es hier nicht so wichtig ist. Die Frage äh, stellt sich äh, nämlich genau dann, wo es Interessenkonflikte äh, gibt und wo die äh, Begründungen und Legitimationen von Interessenkonflikten gefragt sind. Es ist eigentlich die Angelegenheiten, die man äh, sozusagen die politischen nennt, wo sich Leute an an den überindividuellen Gebilden beteiligen in einem demokratischen Sinn, wo also Diskussionen stattfinden, wenn das da nicht berücksichtigt wird, dass es im Grunde genommen immer um Subjektivitäten geht und eigene Interessen, dann sind diese ganzen Diskussionen vollkommen sinnlos und äh, führen äh, zu nichts. Das sind endlos und nur deprimierend und am Ende auch äh, demoralisierend, weil immer nur an einem äh, höheren äh, allgemeingültigen Standard. Äh, äh, äh, herumgeredet wird, äh, der dann, wo dann die Beteiligten eben diesen Standard einhalten, was jetzt Rationalität oder von mir aus Logik angeht oder Realität. Äh, das, äh, es ist im Grunde genommen immer ein Streit um des Kaisers Bart, um eine Realität, die es nicht äh, gibt, um eine Logik, um die es nicht geht, weil eben äh, die... Willkürlichkeit und die Individualität äh, und damit die Interessen nicht berücksichtigt werden. Und mit den Interessen wird die Machtkonstellation nicht berücksichtigt. Äh, Dass, äh, wenn von Realität die Rede ist, immer eigentlich immer um Macht gesprochen wird. Und äh, die, äh, die Macht, die dann hinter einem Wort steht, die derjenige kennt, der die ausspricht, aber diejenigen, die die hören, nicht kennen, die ist äh, äh, letztlich dann entscheidend, wie viel ein Wort gilt. Ob das jetzt von einem Minister kommt oder von einem Minister kommt, der im Kabinett sowieso weniger was zu melden hat oder ob das von, vom Vertreter einer Interessengemeinschaft äh, kommt, der unter Umständen dann jede Menge Leute mobilisieren kann, die dann für öffentliche Unruhe sorgen. Oder ob das irgendein Hansel in der Fußgängerzone ist, indem man befragt, ob er dieses oder jenes Politikergesicht kennt. Das sind einfach die Unterschiede, wie wie schwer solche Stimmen zählen. Und das kommt überhaupt äh, ist überhaupt kein Thema, wenn immer nur in so einem einem Allgemeingültigkeitslevel herumgeredet wird. Bei dem ist im Grunde genommen so ausschaut, als würde jeder dieselbe, ähm, würde jede Stimme dasselbe Gewicht haben, so wie das im, im äh, Wahlverfahren den Anschein hat. Und das ist vollkommen an der sogenannten Realität vorbei. Es geht da immer nur um die Macht und die eigentlichen Begründungsprozesse, äh, wie äh, wie eine Legitimation von etwas ausschaut, die die finden dann äh, in speziellen Angelegenheiten dann vor dem Bundesverfassungsgericht statt. Das ist dann die Einheit, die die Legitimation dann gibt oder im Grunde genommen die eigentliche höchste Autorität im Staat, nicht das Parlament, denn äh, das ist nur eine, eine wie, wie das oft auch heißt, nur eine Quasselbude, eine, ein, äh, da, da wird Palavert und wird ähm, ein Eindruck erweckt, da, da will man einen guten Eindruck machen bei der Bevölkerung, aber, aber Argumentation und Begründung äh, von irgendetwas, das findet da auch nicht statt. Da werden nur Interessen hin und her geschoben und es ist alles nur Machtgerede. Es ist aber auch nicht so, dass das, wodurch sich das Bundesverfassungsgericht oder überhaupt die ganze Justiz konstituiert, die ganzen Paragraphen und die einzelnen Gesetze, die sind, sind auch nicht so 100% perfekt, dass man sagen könnte, ja, man verlässt sich auf sowas. Weil da gibt es auch, äh, wenn wenn jetzt ein anderer Standard, ein anderes äh, Kriterium, der, der äh, grundsätzlich, was die Begriffsbildung angeht, angelegt wird, dann tun sich da jede Menge Widersprüche auf, die dann zu einem endlosen Streit führen würden, äh, der äh, jetzt unter diesen Umständen gar nicht stattfindet, weil man ganz bewusst das vermeidet, äh, das gar nicht erst anfängt, weil das zu keinem Ende und Ergebnis führt. Aber äh, unter anderen Gesichtspunkten, äh, unter Wegfall äh, der Objektivität und überhaupt der Allgemeingültigkeit in ihrer bisherigen Geltung äh, müssen dann auch und muss dann auch die, diese steht dann auch diese stehen diese Verfassungen auf dem Prüfstand und da geht es nicht mehr so einfach mit, mit irgendwelchen Menschenrechtsidealen, wir haben gefunden, dass Menschen gleich sind. Das reicht als Begründung dann nicht oder es reicht schon, bloß die Begründungen müssen dann ganz anders ausschauen. Das Ist der Punkt so? Jetzt muss ich noch mal äh, schauen, was ich mit da verplaudert habe. Äh, gute fünf Minuten. Ja ob wir hier noch was geregelt kriegen. Mal Gustav Gerber. Also, die Gattungsbegriffe als die allgemeineren sind besonders unvollkommen, sofern man immer mehr abstrahieren muss von den Besonderheiten, um sie zu bilden. Wenn, wie wenn man Gold und Silber unter die Gattung Metall bringt. Sie kommen eben nur der Benutzung durch die Sprache zugute, welche durch sie zur schnellen Verständigung geschickt wird, geschickter, durch schnellen Verständigung geschickter wird. Und da gibt es eben, wie ich eben äh, ausgeführt habe, etwas äh, breiter, sehr viele in der Rechtsprechung, sehr viele Angelegenheiten, wo es äh, quasi um Metalle, bloß um Metalle geht, aber eigentlich Gold und Silber zur Debatte steht. Also äh, diese Art von, das. Äh, bestimmte Sachen zu differenzieren sind, was jetzt auch schon äh, bisweilen gesch geschieht, wenn wenn jetzt, äh, jetzt weil, äh, weil eben gerade von, von Gendern die Rede war, wenn hier jetzt diese Geschlechter da mit äh, Mann und Frau und dann noch äh, Trans-Sternchen und was weiß ich, dann ist das so eine Sache, wo, äh, wo vorher das Metall jetzt quasi Mann und Frau war, aber jetzt noch eine äh, Differenzierung dazu kommt, dass es eben mit Mann und Frau nicht getan ist, so auf die Art. Und äh, wenn da erst einmal das Bewusstsein da ist, äh, auf, auf einer größeren, äh, breiteren Basis, dann äh, können da, äh, kann da alles Mögliche in Angriff genommen werden. Das ist dann in jedem Fall für die Masse der Bevölkerung von Vorteil. Denn diese Gesetze, die stammen ja zum Teil noch aus dem Mittelalter. Was jetzt die Waldgesetzgebung oder irgend sowas, äh, Steuergesetzgebung, zum, ist jetzt auch schon fast wieder 100 Jahre alt, wie man gemerkt hat an Amazon und Facebook. Was, die, was den Eigentumsbegriff äh, anbelangt, und dergleichen, wie sich Eigentum rechtfertigt, was dann, dann kommt der Arbeitsbegriff dran oder Leistungsbegriff und alles die Geschichten, da rappelt echt im Karton. Aber das ist nur möglich, wenn diese äh, klassische, bisherige Logik, äh, wenn damit äh, Schluss gemacht wird. Weil ansonsten, äh, solange sich alles in der alten Logik, in der alten Allgemeingültigkeitslogik bewegt, wird sich da nichts tun und da kann kommen, wer will. Äh, äh, da, daran wird sich nichts ändern, es wird alles so bleiben, wie es ist, auch wenn die Linken jetzt äh, an die Macht kämen. Die wären dann auch keine anderen als alle anderen zuvor. Wäre äh, im Prinzip kein Unterschied, wenn man begreift, wodurch sich äh, die alte Logik von einer neuen Betrachtungsweise unterscheidet. Okay. Ja. abkennend der wird mir jetzt zu groß für diese Folge. Dann werde ich mich noch etwas um Gustav Gerber hier kümmern. Die Gattungsbegriffe sind besonders unvollkommen. Also je allgemeiner ein Begriff ist, äh, umso pauschaler, umso nichtssagender, umso leerer ist er, weil äh, immer mehr von immer mehr abstrahiert werden muss. Und zwar von diesen Besonderheiten, die dann keine Rolle spielen. Und die Benutzung der Sprache ist der Punkt, dass, äh, dass es hier um einen Nutzen geht. Und dieser Nutzen ist ein Interesse. Und äh, hier ist auch äh, angebracht, den Machtbegriff zu benutzen und überhaupt äh, das Ganze unter ethischen Gesichtspunkten zu betrachten. Was Praxis angeht, ist ethisch. Die Ethik ist die, die praktische Philosophie sozusagen und da geht es darum, inwiefern jemand jemand anderen übers Ohr haut oder betrügt, einen Schein erweckt. Das ist dann immer von der Schwere, der Täuschung abhängig, inwieweit das dann äh, strafrechtstechnisch äh, äh, von Bedeutung ist. Aber letztlich äh, hat äh, die Sprache hauptsächlich den, einen Nutzen und ist, äh, hat mit äh, Erkenntnis erst einmal nichts zu tun. Wenn jemand in, äh, in Verbindung mit Sprache von Erkenntnis spricht, da ist äh, sofort ein Zweifel ange äh, angebracht. Beziehungsweise wenn jemand äh, seine Erkenntnis, seine Wahrheit, sein Wissen in Form von Sprache behauptet, dann ist äh, sofort ein äh, Misstrauen notwendig um diese grundsätzlichen Probleme oder Umstände anzusprechen, wie überhaupt eine Verbindung von Wort und Sache wirklich logisch So, jetzt äh, habe ich gerade Zeit vorbei ist. Schön rum, äh, rumgeredet, äh, damit ich mit dem 196er nicht an anfangen muss. Aber jetzt heißt es bis und Out. Hierüber bin ich geschnitten.